Und damit. Hallo meine Pokefreunde und Pukenet. willkommen zu einer neuen Folge Mirtenmal zu Deluxe. Heute werden wir in der normalen Welt alle Bonus-Level schaffen. Nämlich, wir haben jetzt noch diese Welt 4 hier. Diese 4 Level übrig. Und die werden wir wahrscheinlich anfangen, aber nicht fertig machen. Weil die Folge, die, die Folge sonst zu so knapp wird. Und ja, ich weiß, was ich machen muss. In diesen beiden Level hier oben muss ich Jetpack. Und in diesen beiden wo sich das andere. Ich mache erstmal die beiden hier. Einfach weil ich jetzt das Jetpack habe und ich keinen Bock jetzt habe zu wechseln, okay? Einfach weil ich keinen Bock jetzt hab, zu wechseln. Ja, wieso hat er mich jetzt getroffen? Ich bin so gut. Ja gut, ich bin ein bisschen eingerostet. Es ist später in der Nacht, also nicht in der Nacht, aber ne, wir ja, haben Wochenende. Ich kann so was ich will. Mann, wir sind ein bisschen schlecht. Da oben ist das cga level wo wir natürlich auch nicht hin können. Ihr bist, was ich meine. Das werden wir bei, bei, oh, wahrscheinlich in der nächsten Folge, denke ich mal. Halt, wenn wir alle bonus fertig haben, werden wir etwas Bestimmtes freischalten. Und ich freue mich darauf schon, weil ich dann. Nee, ich, ich möchte nicht sagen, was ich damit mache, weil sonst spoiler ich vielleicht schon zu viel. Ich hoffe, ich bin nicht so weit. Nein, nein da hinten ist es. ist am Ende. Am Ende des Levels. Das ist einfach easy zu finden. Das ist ich weiß nicht wieso ich denn nicht hingegangen bin einfach wahrscheinlich weil ich weiß nicht wollte. hier jumpen und fertig da ist es da hast du es viel glück Sie, ihr solltet mir viel glück äh, um, wünschen weil ich mache das level ja gerade und ihr wisst was ich meine ich frage mich wie oft das in diesen letzten Plays, in den letzten parts gesagt haben ihr wisst was ich meine das wort also gesagt hier jetzt wollte ich es gerade schon wieder sagen mann ähm, kann ich bitte durch? Das wäre sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich wollte hier diesen äh, Bonuslevel gerade nach einem Bonus-Level suchen. Nein, wir sind hier nicht in Donkey Kong Country. Oh, Anspielung. So, als ob, als ob, als ob. Nein! Hatte ich einen Checkpoint? Bitte sagt dass ich ein da war. Das, das war's. Hatte ich einen Checkpoint? Ja! Hatte ich. So. Zack. Zack. Ich muss ein bisschen ruhiger sein, weil ich konzentrieren muss auf das Level. Nein, nein, nein, nein. nein. Du kriegst mich nicht. Nein, nein, nein. Die Musik ist hier irgendwie ganz düster und ich mag sie nicht. Ey, magst du mich? Ja, oh, wahrscheinlich. Welche Zeit mit dem getroffen werden Nee, zum Glück nicht. Gut. Dann das hier hinten, das hier. Das hier, ja. Äh, hier ist es.. Ich weiß nicht, es ist so zirka Mitte. Also ich würde jetzt so Mitte sagen. Ich glaube, es ist mehr am Anfang. Ich glaube, ich werde sogar sterben jetzt. Glaube ich. Ich glaube alles, ja. Aber ich bin nicht sicher. Ja, ich weiß wo es ist, okay. Das ist hier, es ist krank. Ihr würdet, ihr würdet nie drauf kommen, wo es ist. Außer er sucht jeden einzelnen Winkel ab. Es ist. Man, man sieht es nicht mehr im Hintergrund oder ähnlichem, ja. Es ist. Krank. Es ist. Vielleicht könnte. hat man es vielleicht gerade schon gesehen. Also man kann es schon finden. Aber es ist schwer. Ich habe selbst nicht gefunden. Hätte wahrscheinlich nur gefunden mit einem YouTube-Video, so wie jetzt. So, jetzt erstmal ganz speedy und solid-like durch. Oh, habe ich das Gefühl, dass die Gegner gerade nicht gelernt werden. Kann das sein? Egal. Auf jeden Fall, hier an der Stelle, denkt man sich so, ja, endlich besiegt, es geht weiter. Und dann einfach, hier nach links. Wie kommst du drauf? Vielleicht, wenn man unten steht, habe ich so ein kleines bisschen gesehen, aber wer achtet darauf? Man denkt vielleicht, es gehört zum Level und dann später, wenn man gegen die Camp, dann vergisst man das. Oder, oder nicht. Ich hoffe, mein, mein Mikrofon, also mein Audio ist nicht so komisch, weil ich mich hier ganze Zeit wechsle. Von, ja, sitzen, so ganz krumm und zu, ah, so ganz angenehm sitzen. Immer. Ich erinnere was ich meine, hoffentlich. Schon wieder habe ich das Wort gesagt, den Satz, was ist mit mir los? Genau sterben Ich habe Angst hier durch Ich will nicht springen, sonst, sonst treffe ich mich noch da. mich mich Angst. Jo! Jo, genau! nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Checkpoint? Ja. Ich weiß nicht, ich vergesse es immer, welche Checkpoint ich hatte oder nicht. Ich weiß nicht, was.. Ich weiß nicht, wieso. So. Licht anmachen, das ist wirklich dunkel, ey. Ich sag's euch. Ich, ich, ich, ich war von morgens bis abends das Spiel. Ich spiele das die ganze Zeit von morgens bis abends. Und sterbe die ganze Zeit von morgens bis abends. Das wäre geil, wenn man von morgens bis abends jeden Tag sterben würde. Und wieder wiederbelebt werden würde. So wie Kenny in Haus war. Das, das, das wäre wär schon. Das wäre cool. Aber ob, ob man das will, ob man wirklich. Sterben will, aber... Also, jetzt mal so eine Frage an, äh, von mir an euch. Würdet ihr... Äh, nie, also, immer wenn man stirbt, ist äh, wird man wiederbelebt, aber dafür spürst du richtig harten Schmerz. Wollt ihr es tun? Ich muss mal kurz schauen. Das dauert ein ga ganz kleines bisschen. Oder ich mache einfach einen Cut, aber oh, dann müssen sie wieder arbeiten. Äh. Nein, Spaß. Äh, man braucht. Ich glaube den Schießer. Ja, man braucht den Schießer, okay. <lacht> Mal ganz kurz schauen. Hey, was ist los? So lecker Spiel rum. Okay, bis gleich. Nee, doch nicht. Okay. Doch nicht. Letzten beiden Level von. Äh, normalen Welten. Also Welt. 1, 2, 3 und 4. Welt 5 ist ja die. Dingswelt, die Weltraumwelt, die ist hardcore. Ich weiß nicht, irgendwie ist heute ein ganz komischer Tag. Also nicht schlicht oder so, ist einfach komisch. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist, ist mir jetzt ja auch egal. Und nein, ihr wisst nicht, was ich mache. Okay, vielleicht wisst ihr es. Aber ich möchte diesen Satz nicht mehr sagen, weil ich ihn zu so oft sage. Hier, das ist eigentlich ganz einfach, richtig simpel. Man sieht es einfach. Es ist einfach auf deinem Weg, es ist ganz einfach, nur wahrscheinlich hat man das Item halt nicht, also das, das Power-Up. Es ist einfach hier, hier hinten. Zuck. Easy. Also wer das nicht findet, dann weiß ich nicht mehr. Dann, dann weiß ich nicht, wie man dem helfen soll. Also wenn man nicht reinkommt, das ist schon was anderes, aber finden, das ist doch. Geh okay, weg. Sack. Das ist jetzt so. Boom! Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ihr wisst, dass ich die Teile hier die Schweine da hasse. <lacht> Versteht ihr? Schweine, weil die sind Schweine und selbst sind die auch meine. <lacht> Mike, du bist nicht witzig. Doch, bin ich wohl! Nein, nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hier gibt es kein Checkpoint, weil das einfach kurz ist, das Level. Okay. Finde ich okay. Challenge accepted! Keine Ahnung. Jungfrau Jump Jump Jump Jump Jump Jump kill, kill, kill, kill. Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump jumpy, Jump Jump jumpy, jumpy, Jump eine Bombe als okay das ist gemein das ist gemein hier einfach kein treffer am besten ja ja genau so nicht aber egal wollte mich jetzt triggern ich habe das gefühl das spiel will mich triggern ich habe aber nur das gefühl wisst ihr? was der mich getroffen wie was nein ein leben möchte schaffen. Wie soll ich das jetzt mit einem leben schaffen ohne skill? Ja, okay, ich habe doch, ich habs. Nein! <lacht> ich weine gleich, ich weine gleich. nie gedacht, dass es das level so schwer ist. Ich dachte, das, die sind so einfach. Nö, jetzt hänge ich hier in diesem Level, fest, obwohl das Level eigentlich voll einfach ist, aber okay. Also ich hab's nie gespielt oder so. Ich bin jetzt momentan sogar weiter als in meinem Ding. Ja gut, ich habe dann noch nicht angefangen mit dem Bonus-Level. Ne? So wäre ich dann halt... Nicht weiter? Egal. Wie auch immer. Ich habe zwei Leben. So kann ich nämlich besser spielen auf jeden Fall. Also mit zwei Leben kann jeder besser spielen als mit einem. Das ist klar. Das, das ist Fakt. Oh, was ist das für ein kranker Kack? Kann mir mal bitte jemand erklären, wie ich da hochkomme? Oh. Problem gelöst. Kann Was? Nein, ja komm, kannst mich killen. Als ob ich das jetzt mal mache, die Passage. Jetzt ob ich nochmal das. Noch mal Nein, komm ich nicht sterben. Ja, kill mich, kill mich, kill mich, kill mich, kill mich. Da muss da mit gruhen gedulden alles. Da oben ist das Ziel. Lieber runterfallen anstatt mal hier alles. Oh Mann, jetzt bin ich schlecht. Ey, was ist los? Wieso sterbe ich jetzt die ganze Zeit? Mann, das Video sollte doch lang werden. Gut, dann werden wir halt das andere... Ich bin so bescheuert, oder? Ich kann man so dumm sein. Mann. Ich weine gleich. Ich mein's ernst. Der hat mich doch nicht... Der hat mich doch nicht getroffen. Ich will jetzt gerne quitten und nochmal rein, aber... Das bringt mir nichts. Also es würde mir nur negativ bringen, aber wer will schon negativ, ne? Oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, okay, Bam! Sterben! Ja, okay, kannst mich treffen. Ist mir egal. Du musst auch sterben. Darum ist das Ziel, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Ist mir egal, ich will einfach nur raus aus diesem Level. Ich einfach den, den Giant Diamond, wie, wie auch immer das heißt, ist mir dann ernst. Ist das deren ernst? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich frustriere, okay? Ich frustriere, echt. Schade, dass ich meine Bombe gerade nicht dabei habe. Die sind alle und ja, sonst hätte ich welche genommen und würde mich beruhigen. Aber nein! Das Spiel muss ja so frustrierend sein. Und Gott, sorry für die ganzen Fails und alles jetzt gerade, aber ich weiß auch nicht, was das heute los ist. Es, es, es, diese Passage ist einfach nur spring richtig oder du fails. Mit dem Sterben ist eigentlich keine Sache hier, oder? Zumindest habe ich, hab ich, hab ich und hatte ich jetzt nicht das Gefühl dafür. Ja! Finally! So, welches Level war das jetzt nochmal? Das letzte hier. Ich war heute das letzte Mal. Wir werden noch das andere machen. Ah, das ist einfach. Direkt am Anfang. Diesen beide hier jetzt richtig einfach. Zu finden sind sie einfach. Selber sind sie es nicht, wie man gerade gesehen hat. Zumindest für mich. Also ich finde sie wirklich schwer. Kannst du mir bitte verkissen? Kannst du... Das ist das ist schon, das ist herausfordernd. Okay, okay. Na, na, na, Nein, er lebt noch. Er lebt noch, Wieso? Wieso sterbe ich. Genau, das ist die Frage. Okay. Okay. Habe das Gefühl, ich muss gleich mal eine Pause machen. Also ganz kurz einen Cut. Wisst, was ich meine? Was? Oh mein Gott! Ich glaube das einfach nicht. Ich, ich kann das gar nicht glauben. Ich, ich, ich habe schon eigentlich aufgegeben. Wollte, aber noch zum Checkpoint, weil ich so gesehen hatte, ich bin doch gerade hier am Checkpoint. Das kann ich jetzt gleich doch gar nicht sterben. Und dann, boom, dead. La la Jetzt kein Hit, kein Hit. Muss mich alles neu machen. Schon nochmal neu machen, ne? ja. Das ist eigentlich auch so, eine, so, eine, so ein Ort, wo man einfach nur... Egal. Geh weg. man will deinen Atem. Leute, das ist nicht deren Ernst. Hä? Cool, ich kann das ganze Level sehen. Ja, okay, danke fürs Spoiler von dem Level. Wir werden das erste, vielleicht sogar noch das zweite von dem nächsten Level, von der Weltraumlevel schaffen. Aber die dritte und vierte, vor allem das vierte nicht. Also in der nächsten Folge, nächsten Part werden wir das dann fertig machen. Nur ich werde jetzt eben noch die Paar hier fertig machen. E egal, ihr wisst, was ich meine. Ich sag das wollte trotzdem, auch wenn ich das zu oft sagen, ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt egal. So, gut. Oh, was war das denn? Oh, what the fuck? Geh jetzt hier nicht. Okay, komm, komm. Ja! Yeah! Komm, kannst mich kill. Yes, yes, yes, yes, yes. Catch yes, yes, yes. Bam. Bam. Und oh, so. Nein! Ah, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Jo, ich ich sehe es erst jetzt, dass hier die Bomben heiliges überall sind. Jo! Und dann, ja, okay, das, der zweite Teil ist, glaube ich, noch... Ja, ich bin mir sicher, der zweite Teil ist kranker als der erste Teil. Aber wahrscheinlich werde ich bei den leichten Passagen wieder mal fail. und in den, in den schwierigen werde ich dann voll skill. So wie jetzt. Glaube ich. Zumindest wäre das witzig und... Jo. Oh, uh, geil. Ich dir durchgekommen bin. Hm. Komm, komm, komm, komm, komm. Nein, nein, nein, nein, nein. Geh Danke. Danke, dass du für mich gestorben bist. Der neue hit -Song von Mike Diesel. Ja, wir haben alles fertig. Nur noch. Ich sag, nur noch einen Anfang Die vier Level. Ihr seht auch hier unten 36 von 40. Leute. Ich mach kurz einen Cut und dann machen wir das erste Level, das erste Bosslevel schon mal. Und in der nächsten Folge machen wir dann hier die drei und dann unlocken etwas Bestimmtes. Bis, bis gleich. Hm, wo ist noch das Secret Level? Ah, kein Bock. Ich, ich gehe nach Hause. Tschüss. Warte mal, hier ist es ja. Ja, das ist. Äh. Da würde ich selber nicht drauf kommen, aber es wäre vielleicht. Was? Ich kann durch die Stacheln schießen? Gut zu wissen. Oh, jetzt verstehe ich die. die haben es jetzt schwieriger gemacht. Ja, okay, I get it. I get it. I think get it. Yeah, I should get it. Okay, bam. Und sie da oben killen, ohne getroffen zu werden. Genau so. Nicht genau so. Oh, komm, wir machen das Level und ich bin mir nicht sicher, vielleicht noch anders. ich bin nicht sicher. okay? Ich nehme alles vor auf, auch gleich den nächsten Fall nehme ich vor auf, einfach, weil ich die nächsten Tage dann keinen kein Bock mehr habe, nicht mehr mit was spielen werde. Und sobald wir das nächste Folge werde ich auch äh, das letzte Level äh, fertig spielen, zumindest glaube ich das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es werde. Ich werde mein Bestes geben, das zu machen, okay? Okay? Gut. So, jetzt ganz schnell durch. Okay, okay. What is happening? Nein, nein, nein, nein, nein. Ja. Ten out of ten. So ba, ba, ba, bam baby. So die. die. Ich bin heute Englisch, ich weiß. Oh man, kannst du nicht einfach ganz normal wie andere Leute durchbringen? Oder bist du zu. Bist du.. Bam, bam, bam, bam, bam. Nein, nein, nein. Okay, ich hab's Ich, hab, ich hab so muss man spielen. Einfach ganz weit an die Ecke. Ja. Das machen wir ich. Mir fällt irgendwie sowas ein. Eine Challenge. Einfach mal äh, ein ganzes. Letz also halt so lange spielen ohne Checkpoints. Man kann die ja die ausmachen, aber ich mache die natürlich an. Weil Und dann. Äh, so lange spielen bis du das erstmal stirbst und zwar als pro-gamer als als erfahrenen spieler so wir machen sogar das hier noch aber ich schau mal kurz los ist okay, okay leute ich habe mich vertan das ähm, wo man bis zum ende des levels muss ist hier aber hier muss man es auch deshalb würde ich sagen diese beiden machen wir in der nächsten folge und hier ist einfach ganz am anfang im letzten level Zumindest wird aus einem spart, aber wenn man jetzt glaubt, die, Schwier die Schwierigkeit gerade, wenn einer spart, da kann man nur lachen. Weil es einfach nicht so ist. Ja. Man darf aber den Jumper nicht benutzen. Man, man braucht ihn um reinzukommen, aber man darf ihn nicht benutzen. Das ist das ist schon witzig, finde ich. Ja, wieso nicht, ne? okay, so, man muss immer mit den Plattformen mitbewegen. Okay. Komm, komm, komm, komm, komm. Das geile ist, es gibt in den äh, in der Geisterwelt zum Beispiel keine. Ich wiederhole keine bonus -Level. Das wäre sonst äh, hardcore für mich. Ja, ich, ich habe gewusst, dass da eine ist. Ich es gewusst. Das, <lacht> das erinnert <lacht> mich aber an einen anderen. Ich weiß nicht welches, aber es erinnert mich an ein anderes. Wie auch immer. Komm, kann ich äh, doch mal kommen, das wäre sehr nice. Und Twifle. Oh, bist du schnell. Gut. Alter. So geschafft. Uh, easy. Gut, dann brauchen wir nächste Folge diese hier und machen Laggy dann und das hier. Ich glaube, es ist Laggy, weil wir so viele Level hier geschafft. Ja, es muss erstmal laden. Ich sehe schon 28 von 30. Nächsten Folge machen wir die beiden fertig und erhalten unser unser, sag, unser Geschenk. Nein, da so kann man sich nicht... Nehmen. egal. Haut rein, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt eine positive Bewertung. Haut rein. Schaut euch andere Videos von mir an. Äh, welche überhaupt momentan noch was anderes bringen. Ja, ich... ich freue mich, wenn das Quick zu Ende ist. Brauche ich nie wieder durch Levels. Haut rein und tschüss.